Das sind Petra und Stefan. Beide haben ein Auto. Petras Auto ist neu. Bei Stefans Auto ist die Garantie abgelaufen. Deshalb sucht er sich nun eine günstige Werkstatt für die nächste Inspektion. Denn schließlich soll ja alles gut in Schuss sein. Doch die Preise, die er in seiner Vertragswerkstatt bezahlt, sind ihm zu hoch. Er hört sich um und er fährt vom Autohaus Kühner. Peter Kühner ist Kfz-Meister. Er führt eine markenunabhängige Kfz-Werkstatt und hat ein sympathisches Team. Fachlich ist Peter wirklich gut. Deshalb ist er zum Beispiel auch im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer tätig. Sein Unternehmen hat bereits zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz beim Deutschen Werkstattpreis erreicht. Keiner der Teilnehmer aus der Region hat besser abgeschnitten als er. Bei Peter werden Leistungen ebenfalls nach Herstellervorgaben erbracht. Und Peter verwendet Material in Erstausrüsterqualität. Viele Kunden sagen, dass Peters Service, seine Leistung und der Preis toll sind. Dafür hat Peters Unternehmen die Auszeichnung Werkstatt des Vertrauens erhalten. Stefan fährt vorbei und bekommt ein Angebot, das ihn begeistert. Aber nicht nur das Angebot, sondern auch die Ausführung macht ihm Freude. Ohne Qualitätsverlust hat er richtig Geld gespart. Petra ist ein wenig neidisch. Sie erkundigt sich und erfährt, dass sie auch mit ihrem neuen Auto zu Peter kommen kann. Und zwar ohne Verlust der Herstellergarantie. Denn Peters Werkstatt erfüllt die notwendigen Voraussetzungen. Petra und Stefan sind glücklich und zufrieden mit der Wahl ihrer neuen Kfz-Werkstatt. Sie wissen jetzt. Peter Kühner. Autos, Service und mehr. Unter Eisesheim Ortseingang. Jetzt anrufen oder vorbeifahren.